So, Kundenauftrag erledigt. Das ist das Coole bei der Siemens. Man kann auch schon in der Lehre selbstständig zu Kunden gehen. Übrigens, ich bin Tim im dritten Lehrjahr als Automatiker bei der Siemens. Heute nehme ich euch mit in meinen Alltag. Nimm dir, was du willst, bevor dir das Leben nimmt, wer du bist. Ein Lieblingslied habe ich keins. Ich höre von A bis Z ziemlich alles. Am meisten bin ich unterwegs auf Snapchat. In meiner Freizeit spiele ich aktiv Handball und gehe gerne mit Kollegen raus. Im Winter fahre ich sehr gerne Ski und Snowboard. In meiner Freizeit und im Berufsleben ist die Teamfähigkeit sehr wichtig. In beiden Teams muss man viel kommunizieren und sich verständigen können. Für den Beruf Automatik habe ich mich entschieden, weil es sehr unterschiedlich und vielfältig ist. Es gibt sehr viel Teilbereiche wie die Steuerungstechnik. Dort tut man zum Beispiel eine Steuerung für Drahten oder auch ein Schema dazuzeichnen. Bei Programmieren scheinen wir beispielsweise im Code für eine Maschine. In der Mechanik braucht man eine Frontplatte. Dort muss es aber sehr genau sein. Im ersten Lehrjahr bist du im Basislehrjahr in Zürich. Dort bist du mit all deinen Mitstiften aus der ganzen Schweiz. In diesem ersten Jahr lernst du jedes Teilgebiet kennen. Siemens als Ausbildungsbetrieb würde ich weiterempfehlen, da es ein Weltkonzern ist, mit immer der neuesten Technik. Bei Fragen oder Problem kann ich immer zum Brustbild oder zu Teamkollegen gehen. Findest du automatisch genauso so cool wie ich? Bewirb dich doch noch heute bei der Siemens. Wir freuen uns auf dich.